Hallo alle zusammen. Sehen Sie, was zu tun ist, wenn auf dem Fenster, der über ein HDMI-Kabel mit dem Computer verbunden ist, kein Ton zu hören ist. Die hdmi technologie ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von digitalen Video und Audio von Ihrem Computer zu Ihrem Fernsehergerät. Viele Benutzer beklagen sich jedoch darüber, dass kein Ton zu hören ist, wenn der Fernseher an den PK angeschlossen ist und Videos wiederherstellen werden. Wenn auch Sie auf dieses Problem stoßen, zeigt Ihnen das folgende Video, wie Sie es unter Windows lösen können. Zuerst müssen Sie verstehen, was der Grund für den fehlenden Ton ist. Es gibt viele Gründe für dieses Problem. Prüfen Sie zunächst, ob das Kabel funktioniert. Schließen Sie es an einen anderen Fernseher oder Monitor mit Lautsprechern an und prüfen Sie, ob Ton zu hören ist. Wenn Ton vorhanden ist, können Sie mit den PK-Einstellungen fortfahren. Wenn nicht, tauschen Sie das HDMI-Kabel aus. Überprüfen Sie die ton Ihres Fernsehers, vielleicht ist er auf diesem Gerät ausgeschaltet. Die Hauptgründe für Audio-Probleme auf Ihrem PK können folgende sein. Der falsche Audiotreiber oder ein ungeeignetes Wiedergabegerät ist installiert. In der Standardeinstellung sind die Lautsprecher anstelle des HDMI-Audioangangs ausgewählt. Nach dem Anschließen des Fernsehgeräts sollten Sie als erstes den Computer neu starten, da ein Neustart in den meisten Fällen kleinere Probleme und Softwarefehler beheben kann. Wenn mehrere audio oder Soundkarten an den PC angeschlossen sind, können Konflikte austreten. Es gibt wahrscheinlich, dass der HDMI-Ausgabegang nicht automatisch aktiviert ist, weil die an den PK angeschlossenen oder in den PK integrierten Lautsprecher als Standardgerät definiert sind. Um die zu beheben, öffnen Sie Einstellungen, System, Ton, wählen Sie hier das entsprechende Ausgabegerät. Als letztes öffnen Sie in diesem Abschnitt Audio-Control-Panel. Im geöffneten Fenster auf der Registerkarte Playback Ihr TV sollte in dieser Liste angezeigt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie als Standard verwenden. Wenn das Gerät nicht in dieser Liste erscheint, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Leere Stelle und überprüfen Sie, ob deaktivierte Geräte anzeigen. Und getrennte Geräte anzeigen aktiviert sind. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf das Audiogerät und prüfen Sie, ob es aktiviert ist. Wenn nicht, klicken Sie hier auf Aktivieren. Wählen Sie dann Standard einstellen, übernehmen und OK, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen.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 Methode 2. Installierte Treiber aktualisieren Die Installation von inkompatiblen Treibern kann auch der Grund dafür sein, dass kein Ton auf dem Fernsehen zu hören ist, wenn er über HDMI angeschlossen ist. Versuchen Sie, Ihre Systemtreiber zu aktualisieren. Sie können dies entweder manuell tun, indem Sie den entsprechenden Treiber von der Website des Herstellers herunterladen und installieren. Der Treiber muss mit der Version Ihres Windows-Betriebssystems über in Stimmen. Dabei klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Datei, um die Installation zu starten. Sie können die Treiber auch über den Gerätemanager aktualisieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und starten Sie den Gerätemanager. Erwarten Sie im geöffneten Fenster den Bereich Audio, Spiel- und Videogeräte. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie Treiber aktualisieren, automatische Suche. Oder klicken Sie mit der Rechnermaustaste auf das Gerät und wählen Sie Gerät deinstallieren. Deinstallieren. Dann öffnen Sie oben im Menü die Registerkarte Aktionen, Hardwarekonfiguration, konfiguration aktualisieren. Der Adapter sollte neue installiert werden und der Ton sollte auch dem über HDMI angeschlossenen Fernsehgerät Gerät erscheinen. Sie sollten auch die folgenden Einstellungen überprüfen. Erweitern Sie den Abschnitt Audio Eingänge und Audio Ausgänge. Wenn neben dem Gerät ein grauer Pfeil angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und dann auf aktivieren. Sie können auch versuchen das Programm zu deinstallieren und die Treiber zu aktualisieren. Treiber aktualisieren. Installieren Aktion Hardware Konfiguration Aktualisieren. Gehen Sie dann auf Systemgeräte, erwarten Sie es und suchen Sie nach High-Definition Audio-Controller und überprüfen Sie, ob es deaktiviert ist. Es wird nicht empfohlen, das Programm zu deinstallieren, da es nach der Deinstallation und dem neuen Start möglicherweise nicht automatisch installiert wird und kein Ton mehr zu hören ist. Prüfen Sie im Abschnitt Sound, Spiel- und Videogeräte, ob ein Nvidia, High Definition Audio oder AMD Gerät vorhanden ist. Dies hängt von der installierten Grafikkarte ab. Stalten Sie es ein, versuchen Sie den Treiber zu aktualisieren oder deinstallieren Sie es und aktualisieren Sie die Konfiguration. Wenn der HTML-Einschluss ordnungsgemäß funktionierte und nach dem Upgrade ausfiel, kann ein Zurücksetzen der Grafiktreiber helfen. Beim Zurücksetzen der Treiber wird der aktuell auf dem System installierte Treiber entfernt und durch eine frühere Version ersetzt. Dieser Vorgang sollte alle Treiberfehler beseitigen und möglicherweise das Problem des fehlenden Tons auf dem angeschlossenen Fernsehgerät lösen. Öffnen Sie den Gerätemanager und gehen Sie zum Abschnitt Videoadapter. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Grafikkarte und öffnen Sie Eingeschafften. Öffnen Sie dann die Registerkarte Treiber und klicken Sie auf Rollback, geben Sie den Grund an. Klicken Sie dann auf Ja, um das System neu zu starten. Das System wird dann mit der vorherigen Version der Grafikkartentreiber äh, neu gestartet. Wenn die Option Treiber zurücksetzen nicht aktiv ist, bedeutet dies, dass keine vor installierten Treibendateien auf dem System vorhanden sind. In diesem Fall sollten Ihnen andere Methoden helfen. Die nächste Methode zur Behebung des Problems besteht darin, die Fehlerbehebung auszuführen. Öffnen Sie ein System Ton unter Erweitert und führen Sie Fehlerbehebung bei allgemeinen Audioproblemen für Ausgabegeräte aus. Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus und klicken Sie auf Weiter. Es werden Einweisungen angezeigt. Befolgen Sie die Einweisungen, um die Problembehandlung auszuführen und die empfohlenen Korrekturen anzuwenden. Standen Sie Ihr System bei Bedarf neu. Prüfen Sie auch in den Toneinstellungen, ob dieses Gerät deaktiviert ist. Öffnen Sie ein Geschafften und aktivieren Sie hier den Ton. Öffnen Sie dann Erweiterte Audioeinstellungen, Eingeschafften, setzen Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Gerätenutzung, dieses Gerät verwenden. Gehen Sie dann auf die Registerkarte Ebenen und prüfen Sie, ob sie hier deaktiviert ist. Der Schieberegler sollte nicht unten 50% stehen und das Lautsprechersymbol sollte rot sein. Methode 5, Android TV neu starten. Wenn Sie einen Smart TV einschließen, versuchen Sie, ihn nach dem Anschluss neu zu starten. Je nach Modell und Betriebssystem kann der Neustart unterschiedlich ausfallen. In der Regel müssen Sie jedoch eine Zeit lang die Ausschalttaste drücken. Unterfinden Sie die Neustartfunktion in den Einstellungen. Einige Fernsehensgeräte haben mehr als einen HDMI-Anschluss. Vergewissern Sie sich in solchen Fällen immer, da Sie ihn an den richtigen Anschluss anschließen. In der Regel sind neben dem HDMI-Eingang des Fernsehers neben der Anschlussnummer in Klammer zusätzliche Informationen angegeben. DW, CTW, AS, MHL. In den meisten Fällen unterscheiden sich diese Anschlüsse in einigen Funktionen. Wenn ihr Gerät über einen HDMI-DWI-Anschluss verfügt, ist dieser Anschluss für den Anschluss von Computer und Laptops vorgesehen, wenn das für sein Gerät als Monitor ohne Tonausgabe fungiert. Wenn Ihr Fernsehgerät also über einen HDMI-Anschluss der Version 1.3 verfügt und Sie Ihren Computer an diesen Anschluss anschließen, wird kein Ton ausgegeben. Mit der HDMI-Version 1.4 verfügt dieser Anschluss bereits über Unterstützung für die Tonausgabe. Wenn Sie ein älteres Fernsehgerät haben, kann das durchaus der Grund sein. Checken Sie das Kabel in einen anderen Anschluss. Einige Benutzer behaupten auch, dass die Aktivierung von Bluetooth auf ihrem Laptop geholfen hat. Danach erscheint der Ton auf dem Fernsehgerät. Sie können versuchen, Bluetooth in den Systemeinstellungen zu deaktivieren oder Sie können den Adapter im Gerätemanager deaktivieren. In einem Forum wurde als Lösung für das Problem des fehlenden Tons beim Lenovo-Laptops angegeben, dass man den Bot-Modus in BIOS ändern müssen. Wenn die BIOS-Einstellungen auf legale Support und legale First-Bot-Modus eingestellt sind, kann es sein, dass kein Ton über HTML ausgegeben wird und die Lösung besteht darin, den Bot-Modus auf AUFI einzustellen. Suchen Sie im BIOS den Bot-Abschnitt und ändern Sie diese Einstellung.